Wenn Ihr Partner oder Partnerin nicht Ihre Bedürfnisse erfüllt, sollten Sie unbedingt diesen häufigen Fehler vermeiden. Statt die Erfüllung Ihrer Wünsche in einem neuen Partner zu suchen, mit der Gefahr wieder enttäuscht zu werden, weil Sie Ihren Fehler wiederholen, überprüfen Sie Ihre jetzige Beziehung. Gebe ich meinem Partner die Kraft, meine Wünsche zu erfüllen, indem ich ihm die Sicherheit vermittle, er hätte mein volles Vertrauen dass er jemand sei, der meine Wünsche erfüllen könnte.